Vor 40 Jahren entstand eine Vision. Die Vision einer besseren Zukunft für unsere Kinder. Einer Vision, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und wir meinen auch Ihre Freiheit. Denn wir kämpfen von Anfang an für unsere Werte und Ziele. Und das natürlich gleichberechtigt. Es geht uns dabei um die Menschen und NRW. Es geht um das Gestern, heute und vor allem um das Morgen. Heute mehr als jemals zuvor. Deshalb kämpfen wir seit 40 Jahren für unsere Umwelt und unser Klima. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Dieser Spruch ist heute aktueller denn je. Deshalb müssen wir handeln, alle zusammen. Wir stellen die großen Fragen, unbequeme Fragen. Fragen, die den Status Quo in Frage stellen. Fragen, die nicht alle hören wollen und die sich andere nicht zu stellen trauen. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Wir machen weiter, auch bei heftigem Gegenwind. Dafür brauchen wir Dich. Sei dabei und gib mit uns die Antworten. Jetzt erst recht. Jetzt bauen wir unsere Zukunft. Jetzt alle gemeinsam. Denn jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden. Jetzt ist die Zeit, den Wandel zu gestalten. Und Du kannst mitmachen. Und Du. Du. Du. du. Gemeinsam mit rund 19.000 Mitgliedern in NRW. Gemeinsam für die Zukunft. Denn unsere Vision ist aktueller denn je. Und es gibt mehr zu tun als je zuvor. Genau dafür haben wir uns vor 40 Jahren gegründet. Jetzt ist unsere Zeit. Die Zeit, unsere Vision umzusetzen. Gemeinsam sind wir die Grünen. Und wir fangen gerade erst an. Versprochen.